Woran denken Sie bei Kirche? Wir denken bei Kirche vor allem an Menschen. Die evangelisch-methodistische Kirche ist eine der drei evangelischen Kirchen Österreichs. Zugegeben, in Österreich ist sie die kleinste dieser drei Kirchen. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch manchmal richtig groß sein kann. Der Name Methodisten taucht erstmals um 1730 auf als ironische Bezeichnung für eine Studentengruppe an der Universität von Oxford. Ihre besondere Methode bestand darin, sich regelmäßig zu Gebet und Bibelstudium zu treffen. Außerdem versuchten sie, den Glauben in die Tat umzusetzen. Sie kümmerten sich um Arme und Kranke und besuchten Gefangene. Der Leiter dieser Gruppe war der junge anglikanische Pfarrer John Wesley. Er gilt als Begründer der methodistischen Bewegung. Zwei Themen ziehen sich wie ein roter Faden durch Wesleys Leben. Die Erkenntnis, dass Gott den Menschen allein aus Gnade rettet. Und die Überzeugung, dass sich der Glaube auch im täglichen Leben auswirken muss. Wesleys Anliegen war nicht, die Kirche zu reformieren. Er träumte von einer Erneuerung der Gesellschaft. Unermüdlich reiste er durch das ganze Königreich Großbritannien, um die Botschaft von der Liebe Gottes zu verkündigen. Er brachte sie vor allem denen, die von der Kirche nicht erreicht wurden und die am Rand der Gesellschaft standen. Den Bergarbeitern und Arbeitslosen in den Slums und den Ärmsten der Armen und ihren Familien. Wesley war nicht nur ein begnadeter Prediger, sondern auch ein großer Organisator. Wo er hinkam, organisierte er Selbsthilfegruppen unter den Arbeitern. Er gründete Schulen und sorgte für die Kranken. So entstanden bald unzählige Basisgemeinden. Menschen schlossen sich zusammen, um einander im Leben und im Glauben zu unterstützen. Die methodistische Bewegung war geboren. Und mit den Jahren verbreitete sie sich in der ganzen Welt. Mittlerweile gibt es ca. 85 Millionen Menschen, die zu einer methodistischen Kirche gehören. Die größte davon ist die evangelisch-methodistische Kirche, zu der auch die Methodisten in Österreich gehören. Ganz im Sinne Wesleys stehen für uns auch heute noch zwei Dinge im Vordergrund. Die Gewissheit, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und die Überzeugung, dass Glaube sich auch auf meine Beziehung zu meinen Mitmenschen und zur Welt auswirkt. Deshalb feiern wir nicht nur Gottesdienste in unseren Kirchen. Wir dienen Gott auch, indem wir uns für Menschen einsetzen, die unsere Solidarität brauchen. Das geschieht zum Beispiel in unserem Diakoniezentrum Spattstraße in Linz, das sich für Kinder und Jugendliche einsetzt oder in den Gemeinden, in denen wir uns um Flüchtlinge und Obdachlose kümmern. All das findet man natürlich auch in anderen Kirchen, Gott sei Dank. Und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen ist uns besonders wichtig. Eng verbunden sind wir mit der evangelischen Kirche A und HB. Wie sie haben wir die beiden Sakramente Taufe und Abendmahl. Alle Ämter stehen Frauen und Männern gleichermaßen offen. Entscheidungen werden demokratisch getroffen. Und selbstverständlich dürfen Pastorinnen und Pastoren heiraten. Ist die evangelisch-methodistische Kirche also eine Kirche wie jede andere? Oder hebt sie sich doch durch besondere Methoden ab? Wenn Sie das herausfinden wollen, besuchen Sie uns am besten selbst in einer unserer Gemeinden in Wien St. Pölten, Graz, Linz, Salzburg, Ried im Innkreis oder Bregenz. Herzlich willkommen, die evangelisch-methodistische Kirche in Österreich.